Messi sein. <lacht> da ist ja kein Ich glaube, das kann er auch. <lacht> mein Trainer Idol ist. Fußball noch Spaß. Wenn ich andere Vereine sehe, dann geht es nochmal, dass ich mein Telefon nehme. Aber Wenn ich eine Sache im Fußball ändern könnte, wäre das? Ach, weiß ich jetzt gar nicht. Also Ich bin ein Mensch, ich versuche wenig über irgendwas zu hadern, sondern ich versuche es so hinzunehmen und das Beste draus zu machen. Und zurzeit macht es mir sehr viel Spaß mit den Jungs, mit, mit der ganzen Mannschaft, hier in dem ganzen Verein. Deshalb gibt es nichts zu 04 Leverkusen wird am Ende der Saison. Dort stehen wir, die zu Hause hören, wo die stehen müssen. <lacht> ich hoffe, dass das auf einer Platz ist, wo wir wieder Champions League spielen. Ich hätte gerne das Talent von, oh. wenn es da ein Idol gibt im Bereich Torliga. Nein, ich habe kein Idol. Mehr. Ich glaube, ich habe immer von, von vielen Dunkeln viele Eigenschaften abgeschaut und versucht, irgendwie mit ein paar Puzzle des perfekten Torwart zusammenzustellen. Deshalb ähm, habe ich kein Idol. Und, äh, für mich ist immer noch wichtig, jeden Tag hart zu arbeiten. Das werde ich weiterhin machen. Perfekt, dann vielen, vielen Dank für die Zeit. Ich wollte Messi sein. <lacht> er ist ja kein Torwart. Ich glaube, das kann er <lacht> ja, Nein, Nein, glaube ich nicht. Er ist zu klein. Ja Leute, das war's fürs heutige Interview. Ich hoffe es hat euch gefallen. Es hat riesen, riesen Spaß gemacht. Deswegen nochmal Dankeschön an jako und natürlich an Peter Bosch und Rambo für das coole Interview. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst jetzt mal einen Kommentar da, mit welchem Profi wir denn als nächstes drehen sollen. Bis dahin nicht vergessen, abonnieren, Glocke aktivieren. Das war's für das heutige Video. Macht's gut, haut rein und ciao.